Wir müssen reden. Löst so eine Ankündigung Ihres Partners auch bei Ihnen Fluchtgefühle aus? Aber stellen Sie sich vor, diesmal wollte Ihr Partner Ihnen sagen, wie sehr er sich über etwas von Ihnen gefreut hat, das er in dem Moment nicht genug gewürdigt hat und es jetzt nachholen will? Tja, da wären Sie nach so einer Einleitung doch sehr überrascht. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie überraschen Ihren Partner auf diese Weise. Sie erzählen ihm eine Gegebenheit, bei der Sie sehr positive Gefühle für ihn oder, oder sie hatten und jetzt nachholen wollen, es entsprechend zu würdigen. Vielleicht, vielleicht wird Ihr Partner danach bereit sein, bei einem zukünftigen Wir-müssen-reden, bei dem es um einen Änderungswunsch von Ihnen geht, auch eher ein offenes Ohr zu haben, als den Wunsch davon zu laufen.